Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von Tradeholder. Und ich möchte Ihnen heute gerne mal ein paar Basics zu Strategien erklären oder Ihnen zeigen, wenn Sie irgendwo eine Strategie sehen oder jemand Ihnen verspricht, Performance zu generieren mit einer Strategie, auf was Sie achten ähm, sollten. Es ist natürlich generell immer wichtig, viele schauen auf den ähm, ja, kumulierten Return, auf die ähm, ja, prozentuale Größe, was im Jahr erreicht wird, auf ähm, ja, ein dieses Jahr gesehen. Viel wichtiger ist natürlich auch zu sehen, was ist der Vorlauf? also wie stark ist das Portfolio in diesem Zeitraum gefallen. Kann man vielleicht anders erklären, mit welchem Risiko hat sich ein Investor diese Performance äh, erkauft und da können wir hier schon eins äh, feststellen, es war schon mal 24,7% ist eigentlich höher, als was zum Schluss rausgekommen ist. Und da sieht man so ein Stück, dass es ähm, wahrscheinlich mit einem hohen Risiko erlaubt wurde. Und man kann das hier auch ganz gut erkennen, Es ist eine Profitabilität von 89%. Das lässt eigentlich immer den Schluss ähm, zu, dass man zwar viele Profitable Trades hat, aber das mit einem hohen Risiko. Da gibt es viele Beispiele, die wir in dem späteren Webinar mal erklären können. Aber das Prozentuale Profitabilität. Und wichtig sind noch diese zwei Faktoren, die die meisten glaube ich gar kennen. Sharp Ratio und das sogenannte Sortino Ratio, was Ihnen eigentlich den Return in Bezug auf das Investment angibt oder auf das Risiko. Da sehen wir hier, es ist größer als 1, das sollte auch die Maßgabe sein, sonst wird es mit einem zu hohen Risiko erkauft. Das heißt, das sind natürlich auch ganz wichtige Details, die Sie beachten sollten. Und ähm, ganz wichtig auch noch, wie stark ist ja Leverage, also wie stark der Hebel ist ja eingegangen. weil das kann natürlich auch bedeuten, mit einem großen Hebel ähm, ist das Risiko dementsprechend höher und kann natürlich genau so etwas entstehen, was wir hier haben, ein sehr großer crowd also das ist immer wichtig, dass diese Faktoren ähm, beachtet werden, wenn Sie eine Strategie, den bericht anschauen und nicht bitte wirklich äh, nur auf diese Performance äh, absolut schauen, sondern schauen Sie sich genau diese Zahlen an und diese wenn diese nicht äh, dort stehen, ja, dann ist in der Form eigentlich schon irgendwas, äh, wo Sie vorsichtig sein sollten. Und wir werden dies natürlich auch in weiteren Videos Ihnen noch detaillierter erklären. Wenn Ihnen dieses kurze Video gefallen hat, dann äh, subscriben Sie bitte rechts unten zu unserem Channel. Dann werden Sie auch keines der folgenden Videos verpassen. Und wir freuen uns, äh, Sie hier wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.